Sie kennen doch Murmeln, man nennt sie auch Glicker. Dies ist ein Dünner und das ist ein Dicker und der ist aus Eisen und dieser aus Glas. Man stößt sie hin und her zum Spaß. Man wirft sie gegen die Wand, die runden Köpfe rollen in den Sand. Das kostet nicht viel, ist nur ein Kinderspiel, ein Kinderspiel, gespielt in jedem Land. Das ist auch der Menschenlos auf Erden. Wir sehen nicht, wohin wir gestoßen werden. Man wirft uns rücksichtslos ins Spiel. Wir kullern daneben und nur selten ins Ziel. Und wenn wir auch in den Tod reinrollen, wir fallen so, wie es die Herren wollen. Denn wir sind nur Murmeln, wir sind wie die Glicker. Ob du ein Dünner bist oder ein Dicker, ob du aus Eisen bist oder aus Glas, man stößt uns hin und her zum Spaß. Man wirft uns gegen die Wand und unsere Köpfe rollen in den Sand. Das kostet nicht viel, ist nur ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel, beliebt in jedem Land. Und so kann's eines Tages noch passieren. Da wird man uns wieder mal kommandieren. Zu irgendeinem schönen Zweck Rollen wir wieder mitten rein in den Dreck Und sie schreien Hurra und versprechen sie? Wir packen ein und ziehen in den Krieg Wir sind ja nur Murmeln, wir sind ja nur Glicker Ob du ein Dünner bist oder ein Dicker